Jede Zelle meines Körpers. Fragt mich nicht, wie ich kommen kann. Das Ahnung. ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl. Jede Zelle an jeder Stelle. Jede Zelle ist voll gut drauf. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl. Jede Zelle meines Körpers. Das ist wirklich jede Körperzelle fühlt sich wohl. Meine das ist wirklich jede Körperzelle fühlt sich wohl. Die Zelle deines Gefängnisses okay. glücklich. <lacht> In jeder, in jeder, Zelle ist eine andere Welt. Wie weit bist du? Jede Zelle deines ja, Gefängnisses ist glücklich.